Hey Leute! Willkommen bei Mafla Gaming zur zweiten Folge von Kid. Say hi to AVA! Oh ne, say to AVA! Was labert er Der voll am Flame. Ah, oh, ich treffe nichts! Oh doch, ich treffe was. Haha! <lacht> Easy! No. Ich recke die mit einer scheiß Diegel, ihr Noobs, ihr seid Lappen, ihr könnt nichts, ihr No-Hands, ihr... Ich hab dich gesehen. Jo sterb doch mal, ich geb dir drei Hits, zu Arschloch. <lacht> Möchte ist bei dir? Fett bist du geworden. na, na, na, na, na, na, na. Batman... What the fuck? ...Battle 2 mit einem scheiß OP-Waffe? Irgendwas stimmt mit meinem Sound nicht, das ist extrem laut gerade in meinen Augen. Was ist denn los mit euch? Operation Success! Return oh, to Main Base! Man. Your efforts are commanded! Weiter geht's. Hoho, hehe, hoho Ich hatte eben einfach eine 2SD, ich scheiß es ich glaub's nicht. Geht nämlich ich nicht schlecht gewinnen. So, dann mal schauen, wir mich Lato. hier so, wie dein Karriere ich jetzt zerstört mein Diegel. Oh, die kämpfen. Der zwei Kids seit drei Tagen ist er nur ein Scheiß rumcampen, ich schwör's euch. Das ist nicht nur schön, was der Typ macht. Hier, ey, sag mal. Geht doch mal auf den Weg. Oh Gott, dann wieder campen Ey, das macht keinen Spaß, wenn die campen wie solche Pussys. Pussys, Pussys, Pussys. Der bewegt sich da nicht weg, der bleibt einfach da stehen. Weißt du, ich renne ja wenigstens zu deren Base und kämpfe da, aber die bleiben einfach in deren Base stehen. Die kommen nicht mal raus. Ja, bleibt doch alle da hinten. Mann, was seid ihr für No Hands, alter? Richtige No Hands, No Brains, No Hands, No Nothing. Reck du, du. Schütz, bin ich Ich komm echt nicht ran. Was werden die scheiß Granate? Ich... Noch eine Granate, oh mein Gott. Nur an Campen und Granaten werden die die. Blöden Wichser, ja. Könnt ihr auch noch so einen Scheiß Base rauslaufen. The fuck, warum war da einfach einer von unseren Mates? Oh, blockt mich doch nicht, Mann. Ihr Scheiß. Was sind die Kacke so laut? So, jetzt habe ich gar keinen Sound. What the fuck Mann? So, jetzt können die mal rankommen, geht doch. Äh, dein Ernst! Jetzt ich zurück in den Scheiß Space, oh mein Gott, was sind das für No Hands? Da du No-Hand, das bekommt man wenn man campt Oh, jo. Da du no -Han. das bekommt man fürs Campen No, ich glaube das wäre ein Headshot gewesen Ich bin fast positiv, Alter, Und das mit einer Diegel. Ihr seid lachen Gott. Mein Team zerlegt dir einfach brutal. Brutal. Brutalal. Brutal. Da rennt einfach in den Base, man juckt ihn nicht. Oh mein Gott, wie kann der da hinten sein, wenn die da alles stehen? <lacht> Was? Was war das denn jetzt gerade? Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bloß yo! Oh, brother. Ich hab kein Aim! Oh, oh! Red! No! Jetzt hat er mich direkt, direkt, direkt, direkt. Ich bin auch einen positiven Score. Ich bin Slammer Skit, der scheiß diegel Oh. Oh mein Gott, Ping. das Stuhl. Shit. Du dich doch mal da weg man ich glaube es nicht du bist ein freund man Mann. du sollst rushen oh, der kämpft lieber der kämpft einfach um sein leben jetzt bin ich negativ oh mein gott oh, ich treffe nichts was ich war hinter drei wände was hat denn für ein ping ein 72er ping, okay, okay Bruder 72er ping und du gehst mich hinter drei Wände läuft bei dir Ah, geht direkt scheiße aber ich bin positiv, positiv, positiv mit einer Pistel solche Lappen ich campen, die campen wie wir und komme nicht mehr negativ. Scheiße, ich hab den Kopf verfreszt. Ich nicht habe einen getroffen Kopf ins Fresse. Operation success! Return to main base. Your efforts are commanded!